Hallo hey zusammen, ich bin der Finn, ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Taschala und bin im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Nina und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Janaya, ich bin im ersten Lehrjahr und heute zeigen wir noch einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag im Anker Unsere drei Haupttätigkeiten sind Verkaufen, den Ladengestalten und Warenlogistik. Der Verkauf ist mit Abstand am wichtigsten. Die Kundschaft mit der richtigen Produkt glücklich machen, ist unser persönliches Highlight. Speziell bei uns im Entrede in Zürich ist, wir verkaufen viele Einzelstücke und Lernende dürfen selbstständig ihre ihrer eigenen Filiale schaffen. Was du ganz klar mitbringen musst, ist Offenheit, Kontaktfreude, Modebewusstsein und Geschmack für die Trends. Das war jetzt ein kleiner Einblick in unseren Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch noch heute.